Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der... Schlagzeilenrevue Mit? Heute mal mit uns zwei. Okay. Gut. Am Montag haben wir ja gleich mal gesehen, das habe ich ziemlich geil gefunden, weil ich finde, da brauchst du echte Eier dazu, damit du das machst. Die SPÖ oder die Wahl? Verloren? Nein, die, die, Grüne, die Grünen haben verloren. Nein, nein, nein, nein die SPD hat verloren, und sie hat die Regierungsverantwortung verloren. Das stimmt. Und jetzt gehen sie her, und bewerben, wer jetzt ist Mitglied bei uns? Wie geil ist das bitte? Warum will ich bei Verlierer gerade Mitglied sein? Für mich steht sich eine ganz andere Frage. Ja, was? Was kriege ich als Gastbeschenk? Gute Frage. Wahrscheinlich ein Feuerzeug oder ein Luftballon. Haben sie zum Wahlkampf nur über. <lacht> Kann nicht sein. Aber was mich interessieren hat und vielleicht können Sie uns dabei helfen, ähm, was kostet es eigentlich bei einer Partei, Mitglied zu sein? Und was für eine Partei ist die billigste? Oder wozu? die Kosteneffizienteste. Und warum sollte man das tun? Wo liegen die Vorteile? Kriegst du verbilligte Kindekarten, Bier beim Wirten billiger? Ich weiß es nicht. Wenn ihr euch auskennt, oder Mitglieder sie sie in Parteien, schreibt uns uns eine und bildet uns und das Publikum der Schlagzeilenrevue. Gut. Jetzt haben wir einen Bildungsauftrag erledigt. Jetzt können wir uns wieder um die wichtigen Nachrichten. Genau, gehen wir ins Ausland. Passt. Gehen wir ins Ausland. Schauen wir mal, was der, der Macron so macht. He? Ja, machen wir den Macron. Also, was heißt macht? Was er so, was er ja. so riecht. Was er so riecht, ja. Haben wir haben ja vorige Wochen über seinen Hund geredet. Das hat auch gerochen. Der, <lacht> der sich ungeniert überallhin hinbrunst im... im ähm, lvc -Palast. palast genau. Und... Also ich, ich bin da noch nicht ganz sicher, wie, wie gut der Hund ist und was alles drauf hat, aber der Makro selber... Das ist gut. Der hat ein Näschen. Du spürst auch auf. Noch... Wie geläisig. <lacht> sieht. Er kennt aus. ja, Er war so ganz Als Also der Hund von ihm ist kein Drogenhund? Wahrscheinlich nicht, aber er braucht ja keinen. Er kann sich selber. Ja, <lacht> ja und knapp am Feiertag, also am Dienstag, hat die heute ja den Gummidienstag quasi ausgerufen. Zumindest machen wir das hier. Bei uns, äh, wir haben die leckersten. Schlagzeilen sozusagen. Hausgesucht. Unbedingt. <lacht> mit, mit was starten wir? Am besten Essen der Welt. Mit dem Hamburger. Und das ist eine ziemlich absurde Geschichte. Scheinbar, ich habe das selber nicht gewusst, aber es ist zwischen Google-Cheeseburger, wir reden hier übrigens von Emojis. Und nicht von Hamburger, sondern von Nein, Cheeseburger? Ich rede, Danke. Bitte. Und schau, ihr seid Vegetarier, Cheeseburger, Burger. Ja. Okay, wir reden von. Emoji-Cheeseburger, nicht bei Google und nicht bei Apple. Ja. Die kochen die nämlich scheinbar unterschiedlich. Beim einen ist der Käse irgendwie vorn da oben, und beim anderen ist er der unterste. Wie gesagt, als Vegetarier ist man das ziemlich blunzen, aber für Fleischfresser ist es scheinbar relevant, so relevant, dass sie aufgetan drüber. Na du, es ist ja auch nicht wurscht, ob der Käse... Es ist auf ein verficktes Emoji. Haben aber haben wir keine größeren Probleme. Aber der Gedanke, der Gedanke. Schau, die Emojis sind ja nicht nix, die stellen ja was dar. Ja, Also aber schau her, in dem Fall hat es dann Apple vergeigt. Warum? Weil bei Apple ist er unten. Und ja. bei Google ist er oben. Na ja, klar, ich muss ja erinnern. Ja, okay. Gehen wir, gehen wir es gibt emojik Emoji-Krisen. Wir haben das geklärt, so. Aber gehen wir jetzt auf ein typisch österreichisches Produkt. Lecker, lecker, lecker, genau. lecker. Aber, Ja. So lecker das klingt, das Problem ist Fake News! Was? Fake News! Wo? In unserer heißgeliebten Halte. Glaube ich nicht, erklär. Okay. Ich habe mir gedacht, wir zwei gönnen uns was. Ja. Die Schlagzeile süß. Diese Semmel schlägt wie eine Schwedenbombe ein. Ist jetzt nicht sehr kreativ, muss ich sagen. Aber scheinbar gab es früher, als die Schwedenbomben richtig berühmt waren, ich kann mich selber nicht erinnern, die Schwedenbomben-Semmel. Hast du das die genommen, hast du da Schwedenbomben dann hast du es gegessen. So, jetzt sagt die heute, da, das ihm. kennst du das nicht? Ich glaube dass die Semmel die Verpackung war. Nein. Nein. gessen? Nein, das ist das Semmel. Ja, ich habe schon gesehen, aber ich glaube, die Semmel ist die Verpackung. Ich glaube nicht, das war echt so ein Konzept. Nein, hast du dir das einmal überlegt. Es ist total unpraktisch. Eben. Ich wollte das ja deswegen auch nicht kaufen. Ja. Und was ist? Ich gehe ins Backwerk, Und ist aus. was die scheinbar gibt. Es ist nicht aus. Nein. Die haben nichts gewusst davon. Nein, es gibt es ja nicht, es ja da. Hat sie ja gesagt. Und? Ja, wir haben das auch in der Zeitung gelesen. Wer hat das gesagt? Die Verkäuferin. Na, ja, die muss das auch wissen. wissen. Martin, nein, nein, ich sage das. Fake News, die in der Filiale, am Rochusplatz, Rochusgasse, äh, Rochusmarkt. Ja. In dem neuen ja ja. Uh, Post am, am, am Rochus. Die haben das nicht gewusst, die haben keine. Leute haben wir halt heute schon gefragt. Aber da ist doch sogar ein Foto drauf. Na ich weiß es. Es ist fake. News. Ich bin enttäuscht. Ja, aber ich ja, ich bin reingegangen, wollten zwei geschmeidige Schwedenbomben checken, damit man diese Schlagzeile erfahren, mit allen Sinnen, mhm. Schön hoch. Fake news! Trump hat recht. Echt Lied, sag ich mal. Was? Echt lit? Was heißt das? Warte mal, ich muss im Schulter nachschauen. Ah, super genial. Auch betrunken, okay. Na hallo! Nein, Entschuldigung. Danke. Nur bis. Super genial. Danke. Mit super genial kann ich. Okay, also, ähm. Ja, die Jugend spricht komisch, heutzutage, gell? Ich habe ja vor kurzem ein Video gedreht mit zwei äh, charmanten jungen Damen. Wolltest du das schminken? Ja. Cool. Äh, Wann kommt da das zweite? Nächste Woche. Super. Also am Mittwoch. Cool. Da schminken sie mich. <lacht> die haben einen harten Job. Äh, ja. <lacht> ähm, kann rauben, ich kann da verraten, ich werde nicht schöner. Ja, <lacht> okay. Wo ist jetzt die News? Anyway, äh, die News ist dass ich durch diese jungen Damen, die 15 sind, auch ein, ein, ein, ein Wort kennengelernt habe, nämlich Swag. Swag. Swag. Was heißt das? Das weiß ich auch nicht. Ja, also wenn Sie das wissen, ja. können Sie das unten reinschreiben. Die, die, die, die heute, das ist eine gute Zeitung, ja. Qualitätsmedium, die hat zu diesem Artikel der Jugendsprache, hat ja ein kleines äh, Cheat-Sheet, mhm. ja, schon dazu gegeben, mit einer Auflistung von Worte, die ich genau jetzt hier einblende, und ich bitte euch, stoppt dieses Video jetzt, lernt diese Liste auswendig, und dann könnt ihr mit den Kids mitreden. Mhm. Okay? Weil, zum Beispiel, weil dann könnt ihr unter Garantie sagen, dass ihr von heute Satz und alles andere als, äh, das muss ich mal, ah, die Satz auf Hilfe kann ich, Disappointing Pointinger da. Okay? Ich verstehe nichts. Das ist wurscht, aber stellt dir alles in der Liste. Okay. Das ist eine Fremdsprache. Hausaufgabe. Genau. Also wenn ihr die Listen lernt, seid ihr fix voll dabei, Alter. Alter gilt auch noch. Fix beim Alter, irgend sowas. Ich weiß. <lacht> <lacht> Lass mal das es ist ein anderes Jahrzehnt. Nein, das ist anders. anderes <lacht> <lacht> Und was war Freitag? Ja, da haben wir. Es ist, es ist irre. Der Typ, dieser stivo killer Ist das der stivo. mit dem Heil-Hitler-Bus? Ja, genau. Der Typ ist, ich 66 Jahre, muss ich sagen. Und der tut durch Österreich, und die ganze Küherei finden wir. Wie fällt dir der Udo Jürgens dazu ein? In 66 Jahren, der da fängt das Leben an. Der gibt es voll. Ich, ich glaube, der nimmt ja ein Beispiel, an Liam Neeson, das ist der Schauspieler, der Taken und so okay. Filme macht, so Actionfilme, aber er okay. also ist jetzt zwar alt, da macht er richtig böse Actionfilme. Also, hier ist so Ding, und der hat sich da, glaube ich, inspirieren lassen. Ja, und die erwischen ihn nicht? Ich weiß jetzt, was los ist mit denen, ja. Ich finde das so geil, wenn du willst, das Foto, was da gibt in der Zeitung, wo der Helikopter so Kurvenflug ist, Schau. die Tür ist offen, der bewaffnete Polizist schaut raus, das ist. Hollywood, par excellence. Ich bin mir sicher, über diese Jagd wird es einen Film geben. Da ja. hat sich garantiert schon wer die Filmrechte gesichert dafür. Aber ich glaube, der Film wird nur was, wenn sie ihn zum Schluss erwischen. Klar. Aber ich, mein, das ist ich meine, Österreich, irgendwann werden sie ihn erwischen, oder er stirbt. Oder er, er versteckt 6. sie in einem Keller. Ja, aber selbst dann, beim nächsten Hochwasser, <lacht> <lacht> schwarzen uns. Ja, passt. Ja gut, äh, dann hätten wir die Wochen geschafft wieder, gell? Harte Wochen. Wochen. Ähm, Leider, wir bedanken euch wieder. Es ist die 13. Folge, oder? Ich hab nicht mitgezählt. Irgendwas unter 100. Knapp unter 100. Anyway, danke fürs Zuschauen, Leute. Ähm, Wäre schön, wenn ihr uns wieder ein bisschen liked. Und äh, vielleicht auch teilt. Teilen ist eine gute Idee, Teilen ist eine gute Idee oder? Ja. Vielleicht teilt ihr mal das Video oder so. Mhm. Äh, ja Und wenn ihr Vorschläge habt, was ihr über die Wochen so in der Heute tut und ihr findet, das wird man behandeln, dann dürft ihr es auch unten in die Kommentare schreiben. Weil wir wissen ja alle, es hat für heute besser. In diesem Sinne, schöne Woche. Ciao, bis heute. <lacht>